Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Servus Martin. Servus Martin. Wo ist dein Sakko heute? Vorige Woche warst du schick. Na gefällt dir nicht? Natürlich. Frisur ist der oder? Richtig. Gehen wir an. Schwarz-Blau, was war los die Woche? Ja, Das bestimmende Thema war natürlich das Budget. Also das Foto in der Heute gesehen. Pressefoto des Jahres, glaube ich. Wieso? Naja, einen anderen Wert kann es nicht gehabt haben. Weil, wer will. Wie viele Seiten waren das? 6.500. 21 Kilo Papier. Wer würde es jemals durchblauen, bitte? Naja, und sie sind spät dran. Wieso? Ja, der Winter ist vorbei, wer will das verharzen? Martin, die Regierung Sport. Und die sind auf 5 Jahre ausgesetzt. Mhm. Das heißt, der nächste Winter kommt bestimmt. Ja. Außerdem, Papier ist bekanntlicherweise geduldig. Ja, aber nicht alle sind geduldig. Der Moser rennt ja schon für uns Rücktritt. Hast du das gesehen? Der Justizminister, gell? Ja. ja, aber das ist echt eine kindische Partie. Ja. Für mich ist das so, ich darf nicht mitspielen, also gehe wieder. Was anderes. Ja, Hast doch... du von der Umfrage gesehen? 58% <lacht> machen sich Sorgen um BVT. Also unter uns gesagt, ja. bis vor kurzem hatte ich glaubt, dass BVT irgendwas mit dem Fernsehen tun hat. Ja, oder Bank für Vorarlberg und Tirol. Das war mein zweiter Geiz gewesen, ja. ja. Aber ich glaube, vor sechs Wochen haben 58% die BVD noch gar nicht gekannt. Da stimme ich dann zu so 100% zu. Und was war beim Trump? Ja, beim Trump war wieder einmal... Also für mich waren die Wochen zwei Themen. Ja. Das war ausschlaggebend. Das erste Thema ist noch immer die Strafzölle. Noch immer? Genau, also jetzt intern kriegt er immer mehr Gegenwind, okay. seine Wirtschaftsberater sagen alle, lass es bleiben bitte. Irgendwann, Mitte der Woche, haben wir gemeint, okay, passt, aber die EU, keine Strafzölle, aber gegen die Chinesen, die Besen, da werden wir weiterhin Strafzölle machen. Warum? Es ist der Trump. Okay. Braucht man da wirklich aber Warum? Nein. Die Chinesen haben dann gemeint, okay, ähm, wir, werden dem, wir sind bereit, den blutigen Kampf gegenüber unseren Feinde durchzusetzen, ohne dass sie natürlich die USA genannt haben. Naja, aber er wird sich eine blutige Nase holen, der Trump. Warum? Der zahlen die Chinesen mit den Staatsanleihen nicht das Budgetdefizit der USA. Und du glaubst, das ist ihm Trump irgendwie... nicht wurscht, oder was? Wahrscheinlich. Ja, was weiß ich das nicht einmal. Das ist anzunehmen. <lacht> Außerdem. Der Trump ist ja in meinen, meinen Augen der einzig wahre Teflon-Mann. Das war ja eben im Wahlkampf schon so. Eben, aber das hat sich nicht geändert, mhm. und ich finde, er wird immer besser. Nein? Jetzt ist ja gerade die große Facebook-Affäre, und diese Cambridge-Analytics-Affäre, mhm. wo 50 Millionen Daten von Facebook-Usern geschrieben haben, sind und die sind verwendet worden angeblich, um Trumps Wahlkampf 2016 positiv für ihn ausgehen zu lassen. Vielleicht ist er deswegen gerade Präsident. Genau, also das ist die Vermutung. Und die Firma hat die Krise, Facebook hat die Krise, der Trump ist mittendrin, nichts passiert. Und als ob das noch nicht genug ist, gibt es ein neues Muse, was am Start hat. Na, der hat auch macht. jede Woche eine neue, oder? Ja, anscheinend. Er ist ja der Präsident. Okay. Und äh, jetzt ist er ein Playboy-Hassel. Okay. Aber ich bin gespannt, was alles sich noch an ihm abtropft. Und ob es irgendwann einmal irgendwas gibt, was wir pff umnaht. Wir werden es erfahren, vielleicht nächste Woche. Hashtag Optimismus. So bin ich. Warum lässt wir die heute, Martin? Damit wir was lernen. Und was ist für die Woche gelernt? Ja, also wenn ich überlege, wieder mal einen Banküberfall zu machen, dann. Entschuldigung. Noch weiter. Dann spore ich mal den Fluchtwagenfahrer. Weil du selber fährst? Nein! <lacht> in der Haltestadt, äh, in den USA, ein 19-Jähriger ist mit dem Taxi zur Bank gefahren, hat sie überfallen, ist ins Taxi wieder eingeschrieben und weggefahren. Cool. Genau. Das konnte man mit dem Uber zum Beispiel machen. Ja, oder gleich selbst fahren. Wieso <lacht> nicht? So nicht. Ja, und was hast du gelernt? Ja Ich habe gelernt, dass es scheinbar nicht so schwer ist, in den USA Politik zu machen. Wieso? Ja, weil es ist wieder mein Schauspieler, aber sind ist eine Schauspielerin, mhm. die sich aufstellen lässt zum Gouverneur von New York, glaube ich. Mhm. Und zwar, die sind ja Nixon, bekannt aus Sex and the City. Ja, und bei uns ist er Studienabbrecher und ein Zahntechniker. Wo ist da der Unterschied? So habe ich das noch nicht gesehen. Also, mit der unglaublichen Erkenntnis, dass Politik doch nicht so schwer ist. Was denkt ihr dazu? Schreibt das vielleicht in die Kommentare. Genau. Lasst uns ein Like da, teilt uns, äh, erzählt es anderen Leuten davon, und wenn es sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. 18 Uhr? Genau. Ciao. Danke.